Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Review. Heute habe ich was von Tontek, wie man hier sieht. Das ist ein Raspberry Pi Case mit einem Bildschirm mit Touchscreen zusammen und Kühlkörper. Der Bildschirm, kann ich gerade schon mal sagen, der hat eine Auflösung von 480x320 Pixeln. Und ja, sagen wir einfach mal, wir fangen mal an. Hier ist eine Anleitung, wie man das Display konfiguriert und alles Mögliche, machen wir gleich noch fangen wir erstmal mit dem Case an so komm raus das ist ein Plexiglas Case wie man sieht ähm, ja ich habe schon mal so eins gehabt aber da ja genau wie hier ist ja keine Anleitung dabei macht aber nichts weil geht eigentlich leicht man muss nur diese ganzen Dinger hier alle abfriemeln, was ich gerade mal ähm, schnell mache. So, ich habe jetzt überall die Folien abgemacht, diese Pappe da. Und jetzt haben wir diese äh, klaren Plexiglasscheiben. Und hier sieht man diese beiden Aussparungen. Die muss man noch einzeln rausdrücken, weil die wurden wahrscheinlich nicht, rausgemacht. Die kann man einfach mit dem Schraubenzieher einmal rausdrücken und dann drehen. Und dann sind sie draußen. Also mit dem Schraubenzieher einfach gehen und einmal drücken. Na komm. Da kann's auch, kann es auch sein, dass die Dinger einzeln mal brechen und da kann man die einfach rausnehmen. Eins und zwei. Jetzt sind auch dann diese Lücken hier frei, wo dann man zum Beispiel die Kabel durchlassen kann. Gut, können wir wegmachen. Gut. Dann haben wir hier diese komischen einzelnen Noppen, die sind dann, glaube ich, um das Ding zusammenzusetzen. Dann Kühlkörper und noch das Display. Das packe ich auch gerade mal schnell aus. Also wie gesagt, es ist ein Display mit Touchscreen. Und da ist, glaube ich, auch noch eine Schutzfolie drauf. Die mache ich gleich noch runter. Und hier sieht man das, was dann in den GPIO-Header GPIO reinkommt. Okay. Dann sage ich mal, bauen wir es mal zusammen. So, hier habe ich meinen Raspberry Pi B+. Ähm, mal gucken, wie das zusammengebaut wird. Es müsste... Eins davon ist die Bodenplatte und eins davon ist die, ist die Deckel, das ist der Deckel. Und ich schätze mal, das da kommt hier drauf. Ja, also ist das da der Deckel und das da ist die Bodenplatte. Gut, dann kommt der Raspberry Pi erstmal wahrscheinlich. Ich muss selbst gerade mal gucken, wie es zusammengebaut wird. Man sieht auch hier Symbole drauf, wenn man das Licht hält. Ähm, um, also kommt das so hin. Dann Raspberry Pi kommt dann hier rein. Genau, und dafür sind dann diese Abstand-Dinger hier, also diese Gummidinger. Das sind einfach solche kleinen Abstandshalter. Da kann man dann zum Beispiel in die Rückseite vom Gehäuse irgendwelche Schrauben reintun. Und dann kann man die, und dann kann man das Case an die Wand hängen zum Beispiel. Es müsste eigentlich relativ einfach gehen, denke ich jetzt mal. Einfach hier reinsteckt. Und unten eine Schraube dran. Äh, eine Mutter dran. Komm schon. Genau, einfach eine Mutter dran drehen. Also alles Plastik, aber macht eigentlich nichts, weil es hält eigentlich recht gut. Das mache ich gerade nicht. Ich mache gerade mal alle Muttern dran. So, die Abstandseile sind dran, da kann man den Raspberry Pi einfach hier draufsetzen und dann diese Schrauben dreht man einfach hier in einem Schraubenzieher rein. Gut, dann haben wir das hier festgeschraubt. Mit den Abstandhaltern ist der Raspberry Pi fest schon drin. Dann suchen wir hier die einzelnen richtigen Platten raus und machen die an den richtigen Seiten, sodass wir hier Power, dann HDMI und dann hier der AV-Anschluss. Dann hier hinten ist, genau hier, ist halt der Ethernet-Port und die vier USB-Ports. Das kann man hier oben einhaken erstmal und dann klickt man das hier unten einfach fest. Und was man jetzt schon macht am besten ist erstmal das hier, also dass es das rein ist. so. Dann kommt hier das. Kann man auch wieder hier einhaken. Einmal da oben rein und bis es Klick macht rein. Und ein bisschen biegen. Komm schon, ja quietscht ein bisschen beim ersten Mal, aber ist ja nicht schlimm. Dann haben wir schon mal hier das Case und noch die letzte Platte dran. Das ist einfach nur für, den USB, äh, für die SD-Karte. Na komm, falsch rum. Genau, und jetzt einfach einmal zack. Andere Seite auch. Schon schief dran. So, jetzt beide Seiten dran. Und jetzt haben wir schon mal hier das Clear Case. Das ist einfach ein bisschen fest. Aber man muss ja auch fest zuhalten, weil man macht sie ja eigentlich eh nicht auf, weil man ja äh, den Bildschirm da oben drauf hat. So, mir ist gerade aufgefallen, ähm, ich war schon weiter mit dem Bauen, musste aber das Video gerade mal pa pausieren, weil mir ist aufgefallen, man kann es entweder die klare Hülle dran machen oder man nimmt die klare Hülle wieder ab, was ich gerade mal mache. Muss man hier unten die beiden drücken und dann kann man einfach hier das abmachen auch wieder rausnehmen. Und zwar muss man das Case als Hülle, also äh, als Deckel einsetzen. Hier. Und in den Deckel rein. Also ich mache erstmal hier wieder zu. So. Ah, dann geht es schon nicht mehr auf, wie man hier sieht. Obwohl, man ist ganz vorsichtig. Ah doch, geht auf. Es ging nur nicht auf wegen der Folie. So, und da muss man es so rum tun. Hier mit der blauen Seite immer nach oben. Ich zoome gerade mal rein. So, ich habe es gerade mal reingemacht. So sieht das dann aus. Was bei euch passieren kann, was bei mir auch gerade passiert ist, ist, dass hier an den Seiten... Wie man sieht, ist hier so ein kleiner Haken abgebrochen, weil das bei Platine anscheinend ein bisschen zu kurz ist, weil also hier das Ding einfach zu breit Aber was ich eigentlich gerade nicht schlimm finde. So. Und ziehe mir gerade mal die Folie ab. Oh, Spiegel aber ganz schön. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das jetzt installiert. Wenn der Raspberry Pi hochgefahren ist, öffnen wir erstmal das Terminal. Dort geben wir ein sudo apt-get-update. Jetzt update der Raspberry Pi sich selbst. Danach gebt ihr ein sudo apt-get-upgrade. Nicht, nicht mehr update, sondern upgrade. Dann fragt ihr, ob man es wirklich machen will. Und dann klickt man J oder Y, je nachdem, was eingestellt ist, um Ja zu sagen. Es kann ein bisschen dauern, bis er fertig ist. Aber wenn er fertig ist, gibt ihr ein sudo repo-url unterstrich ist gleich http. S Doppelpunkt, Slash Slash Github Punt Slash No Trow Slash rpi I Minus Firm Ware Dann Leerzeichen, R update R P -I, aber Minus Update. Dann drückt er einfach Enter. So, damit haben wir jetzt die Treiber runtergeladen. Danach müssen wir noch das Overlay für den Bildschirm einsetzen. Dafür sagen wir sudo nano, um eine Datei zu bearbeiten, slash boot slash config.txt dann Enter und jetzt haben wir diese riesen Datei. An der Datei gehen wir ganz runter und fügen hier unten dann ein paar Parameter hinzu. Und zwar dt dtparam ist gleich spi ist gleich on, dann Enter und wieder dt dtparam Ist gleich I2C-ARM ist gleich ON. Und dann nochmal was, und zwar diesmal DT-Overlay ist gleich MZ61581. Dann speichern wir es einfach mit Steuerung o Enter, uns gespeichert und wir beenden damit Störung X. Nun müssen wir Raspberry Pi noch sagen, dass er das Display benutzen soll und nicht den HDMI-Ausgang. Dafür machen wir sudo nano slash usr also user slash share slash großes X 11 slash xorg .conf.d D. Slash Also config Drücken dann wieder Enter. Hier bearbeiten wir die Reihe F B. -Dev. Und zwar schreiben wir hin FB1 anstatt FB0, damit wir das Display auswählen. Drücken dann wieder STRG und O zum Speichern und Steuerung X zum Verlassen. Nun aktivieren wir noch, dass das Display direkt schon beim Booten aktiviert wird. Dafür geben wir wieder ein sudo nano slash boot slash cmd line. Punkt txt, Enter und dann gehen wir ganz nach rechts in der Linie, machen ein Leerzeichen und fügen dann auch ein fbcon ist gleich map, Doppelpunkt 10. Dann wieder Steuerung o zum Speichern und Steuerung x zum Verlassen. Gut, nun müssen wir den Raspberry Pi nur noch neu starten. Nun haben wir jetzt hier den Raspberry Pi, ich stecke ihn einfach mal ein. Und schon startet er. Wie wir sehen, startet er perfekt. Ähm, ja, da es der Touchscreen ist, müsste es auch eigentlich funktionieren. Ja, wie man sieht, funktioniert das auch. Ist anscheinend einer, wo man drauf drücken muss, weil ich, wenn ich drauf tippe, passiert nichts. Ist halt ein, Nissan, den man beim Smartphone kennt. Aber mache ich eigentlich nichts. Kann ich oben aufs Menü gehen. Kann ja durchscrollen. Kann hier runter gehen. Na ja, komm. Okay, es ist ein bisschen schwierig mit so einem kleinen Bildschirm. So, aber es ist ziemlich lustig. Ich kann gerade meine Konsole öffnen. Ja. Das einzige schlechte ist, man muss die, muss die Fenster ein bisschen hin und her bewegen. Sonst kann man sie nämlich nicht schließen, weil sie einfach zu groß sind fürs Display. Aber es ist schon eine nette Spielerei, einfach mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, bis dann und ciao!